Ganz herzlichen Dank, Frau Maurer, für diese Einführung. Ganz herzlichen Dank auch, auch Frau Scheide für die freundliche Einladung, hier nach Bern zu Ihnen kommen zu dürfen. Ich freue mich auch ganz besonders, dass es die Deutsche Bahn geschafft hat, mich trotz der langen Reise pünktlich hier anzubringen. Ein Umstand, der einem im Laufe eines Jahres nicht allzu oft passiert, wenn man mit der Bahn unterwegs ist. Ich möchte einen ja, versuchen, einen etwas globaleren Überblick über die Jahre 18 bis 41 in der Zeit des jugoslawischen Staates äh, zu geben. Äh, was ich dabei machen möchte, habe ich in einer relativ einfallslosen Gliederung ein bisschen aufgedröselt. Ich will am Beginn ein paar wenige Worte sagen zur Frage der Deutung dieser südosteuropäischen Zwischenkriegszeit. Ich will dann in einem zweiten Schritt eher auf die politischen strukturellen Dilemmata dieses jugoslawischen Staates eingehen. In einem dritten Teil dann eher die sozialen, die kulturellen Entwicklungen. Und falls dann noch Zeit für ein Fazit bleibt, würde ich gerne mit einigen wenigen Worten abschließen. Das Ganze ist mir im Manuskript ein bisschen episch breit geworden. Was immer passiert, wenn man zu spät anfängt zu schreiben. Falls das zeitlich ein bisschen aus dem Ruder läuft, muss ich sehen, dass ich eventuell etwas kürze. Das Bild der südosteuropäischen Zwischenkriegszeit, meine Damen und Herren, ist denkbar schlecht. Sie gilt als Beispiel einer gescheiterten Demokratie und des Abgleitens in den Autoritarismus, für eine an virulenten ethnischen Fragen versagende gesellschaftliche Integration, für durch konkurrierende Nationalismen heraufbeschworene zwischenstaatliche Konflikte, für ungelöste soziale und ökonomische Probleme, schließlich als Beispiel endemischer politischer Gewalt, in der ganze Gegenden zu Gewalträumen degenerierten. Der Marburger Historiker Eckhard Konze hat dieses Bild in seinem vor kurzem erschienenen Buch über die Neuordnung Europas nach dem Ersten Weltkrieg noch einmal bekräftigt. In Südosteuropa der Zwischenkriegszeit, so Konze, tobten ethnische Konflikte, Minderheiten wurden unterdrückt, Diskriminierung und Verfolgung ganzer Bevölkerungsgruppen mit zum Teil brutaler Gewalt waren die Folge. Revolutionen, Putsche und Putschversuche waren die Regel, nicht die Ausnahme. Autoritäre, zumeist radikal nationalistische Bewegungen unterhöhten die jungen Demokratien. Zitat Ende. Nicht selten verbindet sich ein solches Negativszenario dabei mit entwicklungsgeschichtlichen Verallgemeinerungen mit denen die Geschichte der südosteuropäischen Zwischenkriegsstaaten gleichsam geschichtslogisch aus einer strukturellen, gesellschaftlichen und mentalen Rückständigkeit abgeleitet wird, welche die südosteuropäischen Gesellschaften seit der osmanischen Zeit und über das 19. Jahrhundert hinweg ererbt und im Grunde bis heute nicht überwunden hätten. Auch wenn Südosteuropa mit vielen der dabei diagnostizierten Pathologien in Europa nicht alleine dasteht, so scheint gerade diese Region damit paradigmatisch zu sein für das Interpretament einer Zwischenkriegszeit als ein missglücktes und auf die zweite Katastrophe des Jahres 1939 zulaufenden Intermezzos, welches unser Bild von der europäischen Geschichte des 20. Jahrhunderts nicht erst seit Eric Hobsbawns Bild vom Jahrhundert der Extreme geprägt hat. Nun ist vieles an dieser Bilanz sicherlich nicht in Abrede zu stellen. Wer wollte die Funktionsmängel der Demokratie in den südosteuropäischen Ländern leugnen? Wer die Sprengkraft ethnischer Antagonismen und nationalistischer Entgrenzungen hintergehen, welche die Gesellschaften im Inneren ebenso wie die Beziehungen der Staaten zueinander in einem Zustand permanenter Instabilität hielten? Wer könnte die mit Gewalt aufgeladene politische Kultur dieser zwei Jahrzehnte kleinreden? Und dennoch scheint mir auch mit Blick auf den Südosten Europas, ein Perspektivwandwechsel angebracht, wie er in jüngerer Zeit, selbst für die Geschichte der Weimarer Republik, auch sie ja ansonsten eher eine Metapher für gescheiterte Ordnungen, angemahnt worden ist. Ein Perspektivwechsel nicht gegen die Deutungen wie jene von Eckart Konze, wohl aber in deren ausdrücklicher Erweiterung. In eine solche Richtung weisend hat beispielsweise der Politikwissenschaftler Jens Hacke, ebenfalls mit Blick auf die Weimarer Republik, jüngst davon abgeraten, die Zwischenkriegszeit lediglich als eine auf das Scheitern gerichtete Niedergangsgeschichte zu betrachten. Und er hat stattdessen dafür plädiert, ich zitiere, ein Sensorium für die Potenziale und Chancen dieser Epoche zu entwickeln. Mithin auch die Offenheit historischer Entwicklungen in den Jahren 1918 bis 1939 zu berücksichtigen. Radikaler noch hat der Hamburger Historiker Tim Müller eine Revision eingeschliffener Urteile eingefordert und angemahnt, die Zwischenkriegszeit, Zitat, von ihrem Anfang und nicht ausschließlich von ihrem Ende her zu erschließen. Zitat Ende. Müllers revisionistisches Bild, wonach selbst die Weimarer Republik sich eigentlich auf einem guten Wege befunden habe, Teil einer transnationalen Entwicklung hin zu einer liberalen Demokratie zu werden, Müllers revisionistisches Bild soll an dieser Stelle nicht für Jugoslawien übernommen werden. Die jugoslawische Realität zwischen den Kriegen ist gewiss nicht schönzureden. Wohl aber scheint es mir auch für diese Region geboten zu sein, den Deutungshorizont über jenen des Scheiterns und des Versagens hinaus zu erweitern und eben auf die Ambivalenzen, aber auch auf die Kontingenzen zu richten, welche die zwei Jahrzehnte zwischen den Kriegen in diesem Raum eben auch prägten. Auf Ambivalenzen und Kontingenzen, welche die südosteuropäische Zwischenkriegszeit nicht, zumindest nicht teleologisch, als bloßes Kapitel einer langen, verfehlten Entwicklungsgeschichte erscheinen lassen, welche vor dem Jahr 1918 ihren Anfang genommen und selbst unter den gegenwärtigen Bedingungen einer postkommunistischen Ordnung ihre Fortsetzung findet. Dass auch der Blick auf Jugoslawien gleichwohl mit jenen eben bereits angedeuteten Symptomen einer krisenhaften Entwicklung von Staat und Gesellschaft zu beginnen hat, erzwingt dabei allerdings die, der realhistorische Kontext sind diese doch selbst in einer erweiterten Deutungsperspektive kaum zu ignorieren. Im Zentrum aller Stabilitätsprobleme des 1918 neu geschaffenen jugoslawischen Staates stand dabei bekanntermaßen die nationale Frage. Will heißen, die Notwendigkeit, eine staatliche Einheit aus einer Vielzahl an Völkern und Regionen zu bilden, die in ihrer Geschichte nie in einem gemeinsamen Staat gelebt hatten und die nicht nur grundverschiedene institutionelle Traditionen, sondern auch divergente kulturelle Prägungen mit in diesen Staat einbrachten. Diese Karte meines verstorbenen Freundes Holm Sundhausen will ich nicht illustrieren, aber die verschiedenen Schraffierungen machen Ihnen schon deutlich, welche Heterogenität, historische kulturelle Heterogenität hier zusammenkam. Die Tatsache, dass allein fünf Währungen, acht Agrarverfassungen und eine Vielzahl an unterschiedlichen Gesetzesordnungen zu vereinheitlichen waren, mag andeuten, dass es sich hierbei um eine Integrationsherausforderung handelte, die sich von Anfang an als latente Integration Überforderung erwies und die wohl auch von anderen Staaten unter wesentlich günstigeren Bedingungen nur schwer zu erbringen gewesen wäre. Hinzu kam, dass die Staatsgründung selbst im Chaos der letzten Kriegswochen und der zerfallenen österreichischen Monarchie in einer geradezu überstürzten Weise vor sich ging, die alle zentralen Fragen der künftigen staatlichen Ordnung offen ließ und auf die Zeit nach der Vereinigung verschob. Fragen der Verfassungs- und Verwaltungsordnung, von Zentralstaat oder Föderalismus, von kommunaler Autonomie oder zentralistischem Verwaltungsaufbau, selbst die von Monarchie oder Republik dies alles wurde mit in die Staatsbildung hineingenommen und zum bitter umkämpften Terrain. Bereits die Inkubationsphase gemeinsamer Staatlichkeit war so von Konflikten behaftet, die mit einer fundamentalistischen Kompromisslosigkeit ausgetragen wurden. Die beispielsweise erst 1921, also drei Jahre nach der Staatsgründung, verabschiedete Verfassung wurde zwar mit 223 zu 35 Stimmen angenommen, 163 Abgeordnete aber hatten die Abstimmung boykottiert. Eine Verfassungskultur, das, was Jürgen Habermas Verfassungspatriotismus genannt hat und was dem Grundgesetz des Staates eine praktische Geltungskraft verliehen hätte, das ließ sich auf einen derart umstrittenen Gründungsakt nur schwer aufbauen. Umkämpft blieb vor allem die Frage einer zentralstaatlichen oder einer eher föderalen Ordnung des neuen Staates. Es ist dabei sicherlich eine Vereinfachung, Serben zu den Advokaten einer zentralistischen Ordnung, Kroaten und Slowenen hingegen zu den Verfechtern eines föderalistischen Staatskonzepts zu machen. Auch unter Kroaten und Slowenen gab es politische Akteure, die in einem zentralistisch organisierten Jugoslawien einen größeren Garanten für innere wie äußere Stabilität sahen, wenn sie auch in der Minderheit waren. Und ebenso gab es auch unter den serbischen Politikern Kräfte, die angesichts der ererbten Heterogenität für eine eher föderale oder wenigstens provinzialautonome Ordnung plädierten. Auch sie blieben freilich Außenseiter. Genauso vereinfachend wäre es, das serbische Drängen auf eine zentralstaatliche Ordnung allein auf einen nationalistisch-großserbischen Hegemonial- und Herrschaftsanspruch zu reduzieren. Diesen gab es zweifelsohne, gerade auch unter den einflussreichen Akteuren. Die Vorliebe für eine zentralistische Ordnung, für einen zentralistischen Staat folgte aber auch einer weit über die Serben und auch weit über Jugoslawien hinaus verbreiteten Vorstellung, dass der föderative Staat ein eher schwacher Staat sei, der Zentralstaat hingegen ein Garant für Stärke. Nicht zuletzt, die noch frischen Erfahrungen einer der Dynamik zentrifugaler Kräfte erliegenden Habsburger Monarchie erschienen vor allem auf serbischer Seite als ein Minitekel, das man zu vermeiden suchte. Das, was am Ende der mit großer Emotionalität und fundamentalistischer Energie ausgetragenen Debatten an Staatsordnung herauskam, war in seinem überbordenden Zentralismus freilich schon institutionell kaum dazu angetan, stabilisierend oder gar integrierend zu wirken. Und indem die, diese Staatsordnung zugleich einer Nation, nämlich den Serben, auf vielen Gebieten eine unübersehbare Dominanz gab, befeuerte sie die nationalen Antagonismen, vor allem mit den Kroaten, immer wieder aufs Neue. Auch hier ist es sicherlich ein zu geglättetes Bild, wollte man den Serben eine alles beherrschende Rolle in Staat, Wirtschaft und Gesellschaft zuweisen. In der Wirtschaft, im Bankensektor etwa, liegen Zagreber Institutionen stets wichtiger als Belgrader. In Slowenen, geografisch am weitesten von Belgrad entfernt und mit einer eigenen Sprache, gelang es mit bemerkenswerter Flexibilität immer wieder, die zentralistische Staatsordnung zu unterlaufen und sich vom Belgrader Einfluss freizuhalten. Die wegen ihrer Suggestivität immer wieder zitierten Zahlen, wonach die Serben zwischen 1918 und 1928 264 von 268 Monaten den Ministerpräsident stellten, in mehr als 240 Monaten den Innen- und Außenminister und stets den Verteidigungsminister und wonach die zentralstaatliche Verwaltung zu 90 Prozent aus Serben bestand, diese Zahlen lassen sich andererseits kaum anders lesen, denn als Ausweis dafür dass die Ausgestaltung des Staates der ethnischen Heterogenität der Gesellschaft in keiner Weise gerecht wurde. Nicht nur die Komplexität der Integrationsanforderungen, sondern mehr noch die Modalitäten der Staatsbildung unterminierten so von Anfang an jede Aussicht auf Stabilität. Sie erschwerten auch die Herausbildung einer gemeinsamen jugoslawischen Identität unter den Bewohnern des gemeinsamen Staates. Die Idee des Jugoslawismus, das heißt das Gefühl, sich ungeachtet unterschiedlicher ethnisch-kultureller und konfessioneller Bindungen als Angehörige einer gemeinsamen Staatsnation zu fühlen, diese Idee des Jugoslawismus vermochte sich im Angesicht der umkämpften ordnungspolitischen Fragen zu keiner Zeit wirkungsmächtig durchzusetzen. Dieser Jugoslawismus hatte durchaus seine Advokaten, vor allem unter den Intellektuellen die mit viel Optimismus in der Idee einer solchen jugoslawischen Nation einen Schritt in Richtung auf die Überwindung des kleinlichen ethnischen Partikularismus des 19. Jahrhunderts erblickten und die in ihr ein Synonym für eine zukunftsfähige moderne sahen. Eine dieser intellektuellen Organe oder eines dieser intellektuellen Organe, in der dieser Jugoslawismus mit sehr viel Optimismus äh, begrüßt wurde, war beispielsweise die Zeitschrift Nova Europa und in einer dieser Nummern heißt es, mit dem Jugoslawismus entfällt jeder Nationalismus in einem engeren Sinne des Wortes. Der Jugoslawismus ist das Ende unseres verwirklichten Nationalismus und der Beginn unseres Menschseins. Also hier wurde sozusagen die Idee einer jugoslawischen Nation auch als Zukunftsprojekt gegen die Tradition des 19. Jahrhunderts gesehen. Unter der politischen Elite allein fand dieser Jugoslawismus keine ungeteilte Zustimmung. Gerade die serbischen Politiker hatten ihn erst spät in den letzten Jahren vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs für sich entdeckt und dann auch nur als Chiffre für das angestrebte Ziel einer Vereinigung aller Serben in einem Staat. Nicht jedoch im Sinne eines neuen und die ethnischen Bindungen transformierenden Staats- und Identitätskonzeptes. In der breiten Bevölkerung vermochte sich dieser Jugoslawismus ohnehin nicht gegen, ja nicht einmal neben, die bestehenden und bereits fest etablierten partikularen ethnischen Bindungen zu sedimentieren. Die offizielle Vorstellung von einer dreinamigen Nation aus Serben, Kroaten und Slowenen blieb Rhetorik, welche, Identität, welche die Identität der Menschen kaum erreichte. Der verstorbene Marburger Historiker Hans Lemberg hat in einem Vergleich zwischen Jugoslawien, der Tschechoslowakei und der Sowjetunion einmal die These aufgestellt, dass sogenannte synthetische Nationsbildungen, wie er es nennt, welche die unterschiedlichen ethnischen Zugehörigkeiten ihrer Bürger in einer gemeinsamen Staatsnation zu überwölben suchen, dass solche synthetischen Nationsbildungen offenbar nur bis zu einem gewissen Point of No Return eine Aussicht auf der Volk haben. Im jugoslawischen Fall, so scheint es, war dieser Point of No Return wohl bereits relativ früh, nämlich schon in der Anfangsphase gemeinsamer Staatsbildung, überschritten. Die problematischen Weichenstellungen der Staatsgründung, die dadurch heraufbeschworenen tagespolitischen Konflikte, schließlich die Resistenz bereits weithin verfestigter partikularer ethnischer Identitäten, ließen sich nicht allemal nicht auf der Grundlage der gewählten zentralistischen Ordnung zugunsten eines gemeinsamen jugoslawischen Staatsbewusstseins neutralisieren. Selbst diese hier angedeuteten Ehrwege der Staatsbildung aber hätten nicht in einer gescheiterten staatlichen Integration enden müssen. Es gab auch auf diesem Feld in den zwei Jahrzehnten zwischen den Weltkriegen immer wieder Critical Junctures, Wegmarken, an denen auch andere Entwicklungen möglich gewesen wäre. 1925 etwa, als die kroatische Bauernpartei ihre langjährige Blockade gegenüber Parlament, Staat und Monarchie aufgab und in eine gemeinsame Regierung mit den serbischen Radikalen eintrat. Oder 1938, als mit dem sogenannten Sporazum zwischen den Kroaten und der jugoslawischen Regierung der erste Schritt in Richtung auf eine Föderalisierung des Landes getarnt wurde und endlich zwei Jahrzehnte nach der Staatsgründung die Erkenntnis an Boden gewann, dass der Staat nur auf dem Wege der Dezentralisierung zu sichern war. Solche Opportunitätschancen aber wurden nicht genutzt. Sie scheiterten wie 1925 an der mangelnden Geduld, aber auch an der Intransigenz der politischen Eliten. Sie nahmen wie 1938 nur Teilprobleme in Angriff, indem man zwar den kroatisch-serbischen Gegensatz anging, nicht aber eine den ganzen Staat erfassende Reform. Sie produzierten teils auch neue Konflikte oder aber sie kamen, wie wiederum das Ausgleichsbemühen von 1938, schlicht und einfach zu spät, um den Staat angesichts der gegen Ende der 1930er Jahre sich auftürmenden internationalen Gefährdungen noch zu stabilisieren. Die nationale Frage wirkte so von Anfang an tief hinein in die Stabilität aller politischen Institutionen. Sie unterhöhlte die Funktionsweise des Parlaments, indem sie alle Fragen ethnisierte. Sie versäulte das Parteiensystem, das fast durchgängig auf ethnischer Grundlage aufgebaut war. Sie fundamentalisierte die politische Kultur und Kommunikation und sie nahm der Demokratie so die Luft zum Atmen. Dennoch, und darauf denke ich, ist zu insistieren, zerbrach der jugoslawische Staat 1941 nicht an seiner ungelösten nationalen Frage, auch wenn diese diesen Zerfall vielleicht zugearbeitet haben mag, sondern er zerbrach an einem von außen und ohne Kriegserklärung erfolgten Überfall Deutschlands. Es war auch nicht der Hiatus der nationalen Frage allein, der die Demokratie untergrub. Auch jenseits nationaler Konfliktfelder kamen die demokratischen Institutionen und Prozeduren zu keiner Zeit wirklich ins Laufen. Normativ waren demokratische Ordnung und jugoslawische Verfassung dabei in fast allem durchaus auf der Höhe der Zeit. In manchem, etwa hinsichtlich der sozialen Ausgestaltung der Demokratie, orientierte sich die jugoslawische Verfassung an der Weimarer Verfassung und ging gelegentlich sogar über diese hinaus. In der Praxis aber richteten sich weder die Institutionen noch die sie tragenden Akteure nach dem, was der Idee und dem Geist der Demokratie entsprach. Wahlen beispielsweise erreichten nur eine bemessene demokratische Qualität. Sie waren nicht durchweg manipuliert. Zur Quelle plebiscitär legitimierter Herrschaftsausübung aber wurden sie nur selten. Die jeweils im Amt befindliche Regierung, so wurde schon Mitte der 20er Jahre geklagt, habe mehr Einfluss auf den Ausgang der Wahlen als alle verfassungsrechtlichen oder gesetzlichen Garantien. Freie Wahlen auf dem Balkan so resümierte auch der Jurist und Politiker Dragolov Jovanovic, dies sei wie ein Märchen aus, aus 1001er Nacht. Wie die Wahlen wurde auch der Parlamentarismus selbst von einheimischen Zeugen immer wieder mit beißender Kritik, ja geradezu mit vernichtendem Spott betrieben. Von der Illusion eines Parlamentarismus schrieb der serbische Staatsrechtler Fedor Nikic Ende der 20er Jahre. Und in der Tat blieb das Parlament jenseits der immer wieder eskalierender rhetorischer Auseinandersetzungen, ein weithin einflussloser Ort. Zentrale Anliegen wurden bisweilen gar nicht vom Parlament verabschiedet, so beschloss das Jugoslawische Parlament in acht Jahren beispielsweise nur dreimal das Staatsbudget. Andere wichtige Gesetze passierten ohne Erörterung das Parlament oder wurden gleich ganz von der Exekutive auf dem Weg von Verordnungen umgesetzt. Die Regierung habe die Legislative völlig an sich gerissen, als gäbe es kein Parlament, so kritisierte der renommierte Rechtshistoriker und Politiker Slobodan Jovanovic die Praxis bereits in den ersten Jahren des noch jungen Staates. Beide regierende Monarchen der Zwischenkriegszeit, denen ein wirkliches Verständnis für die Regularien parlamentarischer Ordnung ohnehin abging, entkernten das parlamentarische System durch ihre ständigen, jenseits des verfassungsmäßigen liegenden Interventionen. Und sie nahmen sich das Recht, den Regierungschef und die Minister nicht nur formal zu ernennen, sondern zu bestimmen oder die gesetzgebende Arbeit des Parlaments durch ihr Veto zu korrigieren. Entgegen den Prinzipien des englischen Parlamentsrechts, wonach in öffentlichen Angelegenheiten das Parlament das letzte Wort habe, so schrieb der serbische Verfassungsrechter Lazar Markovic, seien die jugoslawischen Monarchen der Auffassung, dass ihnen, dieses Recht zukomme. Zitat Ende. Parlamentarische Instrumentarien wie Interpellation oder Misstrauensvotum waren kein Medium der Kontrolle der Regierung, sondern sie wurden ohne Rücksicht auf die Funktionsfähigkeit der politischen Institutionen zugunsten des Parteienkampfes entfremdet. Sie waren Teil einer Parlamentskultur, der es an Aushandlungsbereitschaft und auch am Respekt vor einer Demokratie als Verfahren. Mangelte. Es waren dies allerdings, mindestens teilweise, parlamentarische Krisensymptome, die keineswegs auf Jugoslawien und Südosteuropa beschränkt waren. Und sie bieten auch keinen Anlass, von einem in besonderen regionalen Konditionen begründeten Scheitern parlamentarischer Experimente zu sprechen. Der Rechtshistoriker Thomas Reitel hat beispielsweise für Frankreich und Deutschland auffallend ähnliche Elemente einer schleichenden Endfunktionalisierung des parlamentarischen Alltags ausgemacht. Beispielsweise auch hier durch die Anmaßungen der Exekutive. An einem ändert freilich auch diese Relativierung nichts. Wie die Wahlen, so wurde auch der parlamentarische Alltag in der Gesellschaft nicht als formal legitimierte und partizipativ generierte Herrschaftsausübung empfunden, sondern lediglich als ein institutioneller Rahmen ungehemmter Konfrontation und des Machtkampfes durch die Elite. Diese Performancedefizite des Parlaments trugen so dazu bei, dass die Idee des Parlamentarismus im Alltag keine Geltungskraft erlangen konnte. Weder auf Seiten der Herrschenden noch auf Seiten der Beherrschten. Und man mag es vielleicht als symbolischen Ausdruck für eben diese fehlende Geltungskraft werten, dass der jugoslawische Staat lange brauchte, bis er wenigstens ein angemessenes Gebäude für sein oberstes Willensbildungsorgan gefunden hatte. Erst 1936 wurde dieses auch heute noch in dieser Funktion tätige Gebäude eingeweiht. Bezeichnenderweise zu einer Zeit, da das Parlament schon fast alle Kompetenzen verloren hatte. Zuvor hatten die Volksvertreter in ehemaligen Kasernen oder aber, nomen est omen, im Theater getagt. Die Entfunktionalisierung der politischen Institutionen und Prozeduren erlaubte somit das, nahm ihnen somit das, raubte ihnen somit das, was der Philosoph John Searle als die deontische Macht von Institutionen bezeichnet hat. Was er damit meint, ist, dass die Institutionen keine auf Zustimmung stoßende und daher prinzipiell anerkannten Instanzen waren. Als der König nach dem Attentat auf den Führer der kroatischen Bauernpartei, Stepan Radic, im Belgrader Parlament an der Jahreswende 1928-29, das Parlament nach Hause schickte und seine Königsdiktatur etablierte, da wurde dies denn auch nicht nur in weiten Teilen der Bevölkerung, sondern selbst in der politischen Elite zunächst nicht so sehr als diktatorischer Oktroi gesehen, sondern als eine Beendigung einer Ordnung, die nie zu sich selbst gefunden hat. Dabei waren auch in Jugoslawien im Jahre 1918 die Erwartungen an diese neue demokratische Zeitenwende ähnlich euphorisch gewesen wie überall im Nachkriegseuropa. Unter jugoslawischen Intellektuellen verband sich mit dieser Euphorie nicht zuletzt die Hoffnung, die schwierigen, schwierigen ethnischen Fragen im Modus einer funktionierenden Demokratie neutralisieren zu können. Das Gegenteil trat wie die angedeuteten Beispiele vielleicht zeigen mögen, ein. Die nationalen Konflikte machten die demokratischen Institutionen zur Arena ethnischer Auseinandersetzungen und untergruben diese dadurch. Die Schwäche der demokratischen Institutionen wiederum machte eine konsensorientierte Lösung nationaler Fragen unmöglich. Es war aber nicht nur diese unheilvolle Inter Interdependenz, welche das demokratische System unter Grub, sondern auch die ererbten Traditionen des 19. Jahrhunderts wirkten in eine solche Richtung. Serbien etwa war bereits seit 1903 eine parlamentarische Monarchie gewesen. Seine Demokratie aber war bereits damals von jenen Defekten und Praktiken geprägt gewesen, die nunmehr von einer zumeist in dieser Zeit sozialisierten politischen Elite gewissermaßen in das neue Zeitalter Mitgenommen wurden. Umgekehrt waren es aber auch gerade die Prinzipien der neuen Massendemokratie des 20. Jahrhunderts, die einer Stabilisierung der demokratischen Ordnung nicht immer entgegenkamen. Parteien wie etwa die kroatische Bauernpartei mit ihrem charismatischen, heute würden wir vielleicht sagen populistischen Führer Stepan Radic, Radic, entwickelten sich jetzt zu Massenparteien, die zu Mobilisierungsmaschinen im nationalen Kampf wurden die gerade darin einer auf Konsens angelegten parlamentarischen Aushandlungsdemokratie nicht zuträglich waren. So waren es im Grunde genommen beides, was diesem Funktionieren der Demokratie entgegenarbeitete. Die Hartnäckigkeit traditioneller Praktiken eines klientelistischen und in seinen demokratischen Substanz entkernten Parlamentarismus aus dem 19. Jahrhundert ebenso wie die potenziellen Gefahren der Massen- und Mobilisierungsdemokratie des frühen 20. Jahrhunderts. Immerhin aber waren die Jahre 1918 bis 1928 eine Zeit der Demokratie gewesen, wenn auch einer anfälligen Demokratie. Sie hatten die freie Konkurrenz der Parteien ermöglicht, Grundrechte wie Presse und Versammlungsfreiheit garantiert, wenn auch nicht immer uneingeschränkt respektiert. Was danach kam und bis zum Ende des Staates 1941 Bestand haben sollte, Konnte dieses, Demokratie, konnte dieses Attribut hingegen nicht mehr für sich beanspruchen. Die Königsdiktatur, die 1929 an die Stelle der parlamentarischen Ordnung trat, fügte sich ein in das, was Wolfgang Mommsen, ich zitiere, den allgemeinen Trend zur Aushöhlung liberaler Traditionen und Strukturen genannt hat, der die europäische Zwischenkriegszeit weit über Osteuropa hinaus prägte. Alexanders Königsdiktatur sollte dabei zwei Dinge leisten, an denen das parlamentarische System in den Augen des Monarchen gescheitert war. Die Stabilisierung des Staates zum einen und die staatsnationale Integration im Zeichen eines nunmehr von oben verordneten Jugoslawismus auf der anderen Seite. In seiner politischen Qualität war diese Königsdiktatur eine sehr eigentümliche und auch hybride Herrschaftsform, in der sich die Traditionen einer persönlichen monarchischen Herrschaft aus der Zeit des 19. Jahrhunderts mit den Insignien einer Diktatur des 20. Jahrhunderts trafen. Eines aber war diese Königsdiktatur sicherlich nicht. Eine Herrschaft, die sich in den Kategorien totalitärer Systeme wie Faschismus oder Nationalsozialismus beschreiben ließe. Dafür fehlte es ihr schon an einer entsprechenden Ideologie und an einer vergleichbaren Massenpartei, auch wenn die jugoslawische Königsdiktatur gelegentlich symbolische Anleihen bei diesen totalitären Systemen machte. Sie sehen zum Beispiel in der Königsdiktatur solche Versuche der Massenmobilisierung, die auch bewusst sozusagen in faschistischer Art Körperlichkeit aktiviert, aber das waren eher Ausnahmen und äh, äh, waren nicht wirklich prägend und typisch. Für dieses System. Unzweifelhaft aber war die Königsdiktatur in ihrer institutionellen Ausgestaltung, wie in ihrer Praxis, antiliberal, undemokratisch und auch repressiv. Gleichsam namensgebend konzentrierte sich praktisch jetzt alle Gewalt in der Hand des Monarchen. Er verbot Parteien und band die, die er zuließ, an den König. Er kontrollierte die Wahlen und er nahm dem Parlament viele seiner Befugnisse. Aus der defekten Demokratie der Jahre 1918 bis 1928 war so ein bestenfalls formal demokratisch kaschierter Autoritarismus geworden. Auch hinsichtlich der repressiven Qualität der Königsdiktatur war diese weit entfernt von der Massenrepression totalitäre Systeme. Wenn die britische Botschaft in Belgrad der Meinung war, dass, ich zitiere, die Tyrannei unter dem König keineswegs größer geworden sei, als in der Zeit des Parlaments, Zitat Ende, so war dies freilich ebenso sehr eine Verniedlichung wie der Vergleich der Königsdiktatur mit der Inquisition oder der zaristischen Geheimpolizei aus der Feder des kroatischen Historikers Josep Horvat eine Übertreibung war. Unbestreitbar aber ist, Gegner der Diktatur wurden überwacht, verfolgt, eingesperrt, vereinzelt so im Falle des kroatisch-nationalistischen Historikers Milan Schuflai mit staatlicher Duldung, wenn nicht gar auch staatlicher Anwesen, Anweisung, auch ermordet. Die Praxis der polizeilichen Kontrolle und Überwachung traf auch jetzt nicht mehr nur aktive Gegner, sondern sie erreichte auch den normalen Bürger. Banale verbale Delikte wie Staatsverleumdung oder Majestizbeleidigung dem, die denen die Polizei mit einem zum Teil grotesken Aufwand, freilich auch mit erheblichen Konsequenzen für die Betroffenen, nachjagte, machte die Präsenz der staatlichen Gewalt in einer bis dahin ungewohnten Weise im Alltag erfahrbar. Staatliche Repression war jetzt nicht mehr nur ein Reagieren des Staates, um offene Illoyalität zu sanktionieren, sondern sie war ein präventiver Versuch, die Menschen mit den Mittel der Gewalt zur aktiven Loyalität zum System zu zwingen. Zugleich, und auch dies gehört zu den eigentümlichen hybriden Ambivalenzen nicht nur der jugoslawischen, sondern aller Königsdiktaturen auf dem Balkan, zugleich blieb die staatliche Gewalt im Alltag aber immer auch durch die Defizite staatlicher Organisation gebrochen, die auch die Königsdiktatur nicht zu überwinden vermochte. Die Internierung führender Oppositionspolitiker etwa glich nicht selten einem zwar unbequemen Hausarrest, schädigte die Betroffenen aber nicht wirklich, ja nahm diesen nicht einmal die Möglichkeit politischer Aktivität. Das Ziel der Stabilisierung erreichte die Königsdiktatur freilich auch im Modus autoritärer Herrschaft nicht. Und genauso wenig gelang es ihr, jenen Jugoslawismus zu produzieren, den schon der Parlamentarismus nicht herzustellen vermocht hatte. Ich kann das hier nur andeuten, aber das Bemühen, eine um die Person des Monarchen herum konstruierte jugoslawische Staatsidentität zu verordnen, sichtbar etwa in einer Vielzahl von Denkmälern für die jugoslawischen Monarchen, die in diesen 30er Jahren aufgebaut wurden, Dieses bemühen zur Schaffung eines um den Monarchen herum konstruierte jugoslawische Identität, das mochte vielleicht eine gewisse Loyalität zu, einem, zu einer als Vaterfigur wahrgenommenen, Herrscher produzieren, vor allem nach der Ermordung Alexanders 1934, eine jugoslawi jugoslawische Identität erwuchs daraus aber nicht. In dieses Tableau von Krisensymptomen gehört ganz sicherlich auch der Blick auf die politische Gewalt, die diese Zeit bestimmte. Ähm, Frau Zauck wird hierüber ja noch sprechen. Äh, ich will das deswegen überspringen in meinem äh, Manuskript. Vielleicht nur so viel politische Gewalt war in Jugoslawien endemisch, in der Zeit des Parlamentarismus wie in der Zeit der Königsdiktatur. Die ersten Nachkriegsjahre, so bis Anfang der 20er Jahre, waren in Jugoslawien wie überall in Europa eine Zeit sozialer Eruptionen, regionaler sozialer Gewalt. Die sogenannten grünen Kader, die vor allen Dingen in Kroatien regional für Unruhe sorgten. Das war so ein typisches Phänomen dieser Nachkriegsgewalt in den 20er Jahren von der selbst eine alte Demokratie wie England nicht frei war. Aber hier in Jugoslawien verstetigte sich diese Gewalt auch in den 20er und in den 30er Jahren. Vor allen Dingen der Kosovo, über den Frau, Zocke, den Frau noch sprechen wird, und Mazedonien waren Regionen, in denen es quasi zu einem Krieg äh, zwischen Staat und paramilitärischen Rebellen kam. Äh, und äh, in dem dieser Krieg mit einer ungehörigen Gewaltintensität von beiden Seiten äh aus, äh, äh ausgetragen äh wurde. Man führe sich allein die Tatsache vor Augen, dass der jugoslawische Staat in den 20er Jahren in Mazedonien zwei Drittel seiner gesamten Gendarme stationiert hat. Dann können Sie sich vorstellen, dass das nicht eben eine friedliche Gegend äh, war. An, äh, ich will das jetzt nicht vertiefen, sondern lassen Sie mich stattdessen, meine Damen und Herren, die Chronik unbewältigter Probleme und gescheiterter Entwicklungen abbrechen, um zu jenen Feldern zu kommen, auf denen sich meines Erachtens nach eben auch die andere und die oftmals übersehene Seite der Zwischenkriegszeit zeigt. Eine Seite, die sich auch und gerade in Südosteuropa als eine Epoche einer ungeheuren Dynamik, ja, wenn man sozusagen die etwas kontaminierten Begriffe ihrer Ringvorlesung übernehmen will, eine Epoche von Modernisierung und Fortschritt gewesen sind. Diese Seite zeigt sich generalisierend gesprochen vor allen Dingen auf dem Feld der Kulturgeschichte. Und es überrascht nicht, dass sich diese Seite der Zwischenkriegszeit dabei natürlich nicht in der immer noch von starken Traditionalismen geprägten ländlichen Welt der jugoslawischen Gesellschaft finden lässt, sondern dass es vor allen Dingen die Städte waren, in denen sich diese Dynamik entfaltete. Überall. Im Europa der Nachkriegszeit waren es ja die Städte, in denen sich die Alltagswelten der Menschen mit einer ungeheuren und auch verstörenden Geschwindigkeit veränderten. Und Jugoslawien nahm, ungeachtet aller seiner sonstigen Rückständigkeit, daran nicht weniger Anteil wie West- und mitteleuropäische Städte. Schon in ihrem Äußeren schlossen sich die Städte in dieser Zeit europäischen und globalen Trends an, wenn auch in einer sehr selektiven Weise. Mehr als die Jahrzehnte vor 1914 waren die Zwischenkriegsjahre in Jugoslawien eine Zeit eines ungeheuren Städte-Wachstums, von dem insbesondere die drei großen Zentren, Belgrad und Zagreb, deutlich weniger auch Ljubljana profitierten. Ich will Ihnen die demografischen Einzelheiten hier ersparen. Es mag genügen, darauf zu verweisen, dass Belgrad, das am Vorabend des Ersten Weltkriegs nur knapp 90.000 Einwohner hatte, seine Einwohnerzahl bis in die 30er Jahre Mehr als verdreifachte Zagreb die seinige verdoppelte. Für mitteleuropäische Städte waren das, für mitteleuropäische Verhältnisse waren das Mittelstädte, aber in Südosteuropa entwickelten sich diese zu Metropolen. Diese Entwicklung ging einher mit ganz erheblichen sozialen Problemen, vor allem in dem von diesem Wachstum besonders betroffenen Belgrad als der Hauptstadt des Staates, das zudem von erheblichen Kriegszerstörungen betroffen gewesen war. Wohnraumknappheit wurde trotz eines beachtlichen Baubooms zu einem vordringlichen sozialpolitischen Problem der Zwischenkriegszeit. Zwar blieb der personelle Besatz der Wohnungen und Häuser mit Bewohnern deutlich unter den Verhältnissen, wie wir sie etwa aus den riesigen Mietkasernen Berlins kennen, ein beträchtlicher Teil der Belgrader Bevölkerung aber wohnte in Wohnungen, die nicht nur beengt, sondern in hygienischer Hinsicht völlig unzureichend waren bis hin zu extremen Squatter-Siedlungen an den Rändern der Städten ohne jede feste Bebauung, Wasser- und Abwasserversorgung. Tuberkulose blieb die ganze Zwischenkriegszeit eine der Hauptursachen städtischer Mortalität. Sie war deutlich höher in den Städten als auf dem Land. Sie ging zurück, aber auch am Ende der 20er Jahre war die Tuberkulose immer noch die primäre Todesursache in den Städten. Diese negativen Begleitersteinungen eines extensiven Städtewachstums kontrastierten auf der anderen Seite aber mit einer urbanen Modernisierung, die sich architektonisch und infrastrukturell in die globalen Trends modernen Städtebaus einzufügen suchten. Das Gartenstadtmodell etwa, das ja seit der Wende zum 20. Jahrhundert der internationale Trendsetter sozusagen der urbanen Gestaltung war, das Gartenstadtmodell hatte zwar auch schon vor 1914 Anklänge in Südosteuropa gefunden, wurde aber erst nach 1918 auch wirklich erprobt. Neue Wohnviertel entstanden jetzt, wie etwa das für 500 Personen gebaute sogenannte Professorenviertel in Belgrad, das entlang der Gartenstadtidee und in deutlicher Anlehnung an die Bauhausarchitektur hier errichtet wurde. Ähnliches war auch für andere Sozialgruppen geplant, also auch diese Idee, die Stadt nach Sozialgruppen zu ordnen, ist ja etwas Modernes, wurde aber aus finanziellen Gründen nicht mehr realisiert. Selbst in den Zentren der Städte, in den Innenstädten aber, überlappten sich dabei nicht urbane, ja ländliche Häuser und Straßenzüge mit hochmodernen Bauten und sie gaben so den Metropolen eine sehr eigentümliche Physiognomie. Ich will das an zwei Bildern vielleicht zeigen. Wir haben in der Belgrader Innenstadt sozusagen Hochhausbauten und unmittelbar daneben eine eher ländliche, noch sehr ländliche Strukturen. Oder manchmal hat man das in derselben Straße gehabt. Also hier wurde gerade in den 30er Jahren ein riesiges neues, ich glaube das, ist das Postamt gebaut und davor waren noch diese alten ländlichen Häuser. Daraus entstand sozusagen eine sehr eigentümliche äh, hybride Urbanität, das war nicht nur ein Nebeneinander von Alt und Neu, sondern es war eine sehr eigenständige hybride Urbanisierung, die natürlich nicht nur äußerlich blieb, sondern die sich auch auf die Lebensweise der Menschen in dieser Zeit äh, auswirkte. Besonders pathosbeladen als Symbol einer urbanen Moderne war dabei auch in Jugoslawien die Präsenz von Autos in den Städten. Die Motorisierung der Stadt setzte hier überhaupt erst in der Zwischenkriegszeit ein, wenn auch auf einem sehr niedrigen Niveau. 1912 hatte es in Belgrad gerade mal 38 Autos gegeben. Ihre Zahl stieg bis in die späten 30er Jahre auf über 4000. Immer noch marginal mit anderen europäischen Städten und Ländern. Kamen beispielsweise in Frankreich auf eine Person 22 Autos in Deutschland 1 zu 60 und selbst in der kleinen Tschechoslowakei ein Auto auf 137 Personen, so waren es in Jugoslawien eine Relation von 1 zu, 1 zu 1045 Personen. Obwohl oder gerade weil die Motorisierung der jugoslawischen Städte auch in der Zwischenkriegszeit noch um Lichtjahre hinter mitteleuropäischen Städten zurückblieb, gerade deswegen gewann das Auto aber seine besondere Aura als Symbol einer urbanen Moderne. 1938 erregte die erste internationale Automobilbässe Aufsehen, obgleich das Auto in dieser Zeit noch weit davon entfernt war, ein marktorientiertes oder massentaugliches Verkehrsmittel zu sein. 1969, 1939, ein Jahr später, kam Belgrad gar in den Genuss des ersten und bis heute einzigen Grand Prix-Rennens in seiner Stadt. Es war damals deutscher Hilfe zu verdanken, dass Belgrad den Zuschlag bekam, war Nazi-Deutschland um diese Zeit doch darum bemüht, sozusagen auch auf dem Wege von Soft Power Jugoslawien außenpolitisch an die Seite des Reiches zu drängen. Das Rennen, das nur drei Tage nach dem deutschen Überfall auf Polen am 4.9.1939 standfand, erreichte zwar nur eine begrenzte Internationalität, weil die französischen und englischen Fahrer abgesagt hatten, gleichwohl säumten trotz extrem hoher Eintrittspreise 80.000 Zuschauer die Straßen. Nie habe man Belgrad so gesehen, wie an diesem Morgen kommentierte die Belgrader Tageszeitung Politiker das Ereignis. Und sie widmete ihm, ich erwähne nochmal mal 4.9., drei Tage nach dem deutschen Überfall, sie widmete diesem Ereignis zwei ganze Seiten. Also das war fast so wichtig wie der deutsche Überfall auf Polen. Der deutsche Rennfahrer äh, Michael Manfred von Brauchitsch, nach dem Zweiten Weltkrieg hoher Sportfunktionär in der DDR, Trat auf deutscher Seite an. Er musste sich allerdings seinem italienischen Fahrerkollegen Tazio Nuvolari äh, geschlagen geben, nachdem er ausgerechnet vor der französischen Botschaft, Sie sehen das Foto hier unten, in die Bande gefahren äh, war. Die jugoslawische Regierung äh, beeilte sich denn auch in auffälliger Koinzidenz mit diesem deutsch-italienischen oder italienisch-deutschen Doppelsieg am nächsten Tag ausdrücklich auf die nach wie vor gültige Neutralität Jugoslawiens in außenpolitischen Fragen zu verweisen, was aber vermutlich eher durch den Krieg in Polen verursacht war als durch dieses Rennergebnis. Der einzige jugoslawische Teilnehmer übrigens der mit seinem uralten Bugatti hatte gegen die Mercedes und Alfa Romeo der deutschen und italienischen keine Konkurrenz keine Chance und wurde leider nur letzter. Um das Auto herum entwickelten sich aber auch andere Formen an urbaner Kulturalität und Freizeitgestaltung. So bildeten sich aus den Angehörigen der städtischen Mittel- und Oberschicht schon 1922 ein Automobilclub, der 1927 immer halt bereits über 1300 Mitglieder halte und der mit den von ihm veranstalteten Salons und Bällen und Festveranstaltungen zugleich zu einem wichtigen Träger auch einer urbanen, stadtbürgerlichen Soziabilität, aber auch einer zivilgesellschaftlichen, karitativen Aktivität wurde. Das ist so ein Beispiel von solchen Bällen, und hier sind so Anzeigen, was der Autoclub so an sozialen äh, Dingen veranstaltet hat. Mobilität wurde so auch in Südosteuropa zum Symbol einer neuen Lebensweise, selbst wenn sich die vom Autoclub veranstalteten gemeinsamen Ausfahrten nur auf wenige Kilometer in der Umgebung Belgrads beschränken. Waren dies Pathosformen einer urbanen Moderne? die natürlich nur von einem sehr beschränkten Kreis der städtischen Bevölkerung genutzt werden konnte, so wurde Kultur zu einem weiteren Feld urbaner Lebensweise, die sich nunmehr auch für breitere Schichten mit dem Gefühl von Dynamik und von Entgrenzung verband. Hochkulturelle Formen, wie sie sich seit dem 19. Jahrhundert um das Theater, die Oper oder den Salon herum für einen kleinen Kreis des Hofes, der höheren Bürokratie und des Staatsbürgertums etabliert hatten. Solche hochkulturellen Formen begannen in der Zwischenkriegszeit zunehmend ein breiteres, in andere Schichten hineinreichendes Publikum anzusprechen. Und sie wurden so mehr und mehr zu einem klassenübergreifenden Phänomen. Das 1929 eröffnete Museum der modernen Kunst, das von der Presse, durchaus nicht nur des Inlands, als ein, ich zitiere, Museum europäischen Stils gefeigert wurde. Dieses Museum für moderne Kunst erreichte bereits in den ersten Jahren Besucherraten von 30.000 bis 40.000 pro Jahr. Nachdem Kunstausstellungen in Zagreb oder Belgrad mit französischer und russischer Malerei in den frühen 20er Jahren noch relativ bescheidene Resonanz gefunden hatte, wurden sie in den 30er Jahren zu Zuschauermagnet. Eine Ausstellung deutscher Malerei mit Werken von Dix, Marc, Klee, Barlach und anderen hatte 1931 noch 5.000 Besucher angezogen. Eine Ausstellung mit italienischer Malerei lockte 1938 fast 75.000 Menschen in das Museum und wurde ein Massenerfolg, wie man ihn aus einem solchen Anlass noch nie erlebt hatte. Ich erinnere daran, 240.000 Einwohner, 45.000 Besucher einer solchen Ausstellung. Vor allem aber, und das war das eigentlich Neue und Revolutionäre in dieser Zeit, entfaltete sich nach 1980 eine neue und eine spezifisch urbane Massenkultur, in allem aufs engste verbunden mit europäischen und mit globalen Vorbildern. Diese Massenkultur trat neben die traditionelle Hofkultur, die das 19. Jahrhundert bestand, bestimmt hatte und auch neben die elitäre stadtbürgerliche Hochkultur. Ja, in vielem verdrängte diese neue Massenkultur sogar diese alten, tradierten Formen urbaner Kultur. Kulturalität. Varietés und Tanzsalons, die sich wie etwa der Belgrader Salon Cleopatra auf amerikanische Schlagermusik und Tänze spezialisiert hatte, Clubs mit amerikanischem Swing- und Jazzmusik, waren Ausdruck dieser ganz neuen Form urbanen Vergnügens, die neben die traditionellen Kafanas oder Kritschmas, die Kaffeehäuser und Biergärten traten, in denen eher eine nationale, folkloristische Popular. Kultur gepflegt wurde. Solche Formen des Vergnügens äußerten sich schon, äh, lehnten sich schon äußerlich, aber auch in ihren Sujets vor allen Dingen amerikanische Vorbilder an. Slavistisch gebildete Kommilitoninnen und Kommilitonen unter Ihnen werden merken, dass dies keine serbische Einrichtung ist, sondern eine bulgarische. Ich habe sie reingeschmuggelt, weil diese Gruppe äh, äh, wie sie, äh, Nova Amerika sich nannte und darin sozusagen Anknüpfung an amerikanische Beispiele deutlich wird. Aber auch dies hier macht es deutlich. Das ist ein serbisches Beispiel, wo im Museum eine Nacht in Hollywood veranstaltet wurde, in denen man in den Kostümen amerikanischer Schauspieler dann sich vergnügen konnte. Mit solchen Dingen entstand erstmals auch so etwas wie ein Nachtleben in den Städten, was erst dadurch möglich wurde, dass jetzt auch infrastrukturelle Modernisierungen stattgefunden hatten, wie etwa die elektrische Beleuchtung in den Städten, die das möglich machte, sodass sich dadurch auch das Gefühl von Zeit und das Gefühl von Zeitrhythmen für die Bevölkerung zu ändern begann. Was das Auto für das öffentliche Bild der Städte war, nämlich eine besonderen Pathos aufgeladene Chiffre der Moderne, das war in der Massenkultur das Kino, von dem in der Tat wohl die größte und entgrenzendste Wirkung in dieser Zeit in diesen Städten ausging. Mehr als anderes vermittelte es den Städtern das Gefühl einer distinkten, aber zugleich globalen urbanen Identität und Lebensweise. Erste Kinos hatte er es zwar auch schon im 19. Jahrhundert gegeben, aber eher in den Hinterzimmern der Restaurants. Jetzt in der Zwischenkriegszeit wurden sie nicht nur in Belgrad, Zagreb oder Ljubljana, sondern zum Teil auch schon in kleineren Städten zu Orten, des Massenvergnügens. 1937 zählten die 23 Belgrader Kinos drei Millionen Besucher. Das war zehnmal so viel wie die Einwohner Belgrads ausmachten. Wie im Falle des Autos war es auch hier nicht die im Vergleich zu den Filmpalästen Berlins an Zahl und Größe immer noch bescheidene Zahl an Kinos, die von Bedeutung war, sondern die Tatsache, dass der mangels einer eigenen Filmproduktion ja völlig importierte Film wie kaum ein anderes Medium das Gefühl der Zugehörigkeit zu einer europäischen und zu einer globalen Kultur vermittelte. Nur wenige Wochen, und hier darf ich vielleicht erneut äh, äh, aufgrund der Signifikanz ein bulgarisches Beispiel zitieren, nur wenige Wochen nach ihrem Erscheinen, so erinnert sich ein bulgarischer Kinokritiker aus den 1930er Jahren in seinen Erinnerungen, konnten wir in unserer kleinen Stadt, gemeint war Sofia, die, Bul die neuesten Filme, der Welt sehen. Und diese bulgarischen Kinoplakate unterstreichen das, wie sozusagen auch visuell diese globale Kinokultur in die Balkanstädte Eingang fand. Während das Kino zwar nicht für alle, aber doch für sehr viel breite, für breite Schichten zugänglich war, blieb das Radio hingegen selbst bis in die 30er Jahre hinein nur ein Privileg für wenige, selbst in den Städten und konnte sich nur schwer etablieren. Aber auch das Radio, und deswegen möchte ich es erwähnen, beanspruchte für sich Teil eben einer solchen neuen, schichtenübergreifenden, urbanen Unterhaltung zu sein, mit der gewissermaßen die Welt in die Balkanstädte gebracht wurde. Die Radiozeitung, die 1929 das erste Mal erschien, schreibt in diesem Sinne, die Sendungen von Radio Belgrad sind nicht in dem Sinne zu verstehen, dass sie nur etwas für die vermögenden Kreise in unserer Gesellschaft sind. Im Gegenteil, als Bildungsmittel ersten Ranges trägt das Radio praktischen Nutzen auch in breiteste Kreise der Gesellschaft und unterhält und vermügt diese an Tagen der Erholung. Also interessant finde ich hier an Dreierlei, nicht? es ist etwas schichtenübergreifendes. Es hat einen Bildungsauftrag und es ist ein Element von Erholung und Freizeit, also ganz spezifisch der Urban auch. Andere Beispiele dieser medialen Revolution wären zu ergänzen. Comics Beispielsweise waren eine bis dato auf dem Balkan völlig unbekannte Ausdrucksform einer ja amerikanisierten Popularkultur, die jetzt auch aufgelegt wurde. Und in der man neben den importierten Sujets zugleich interessanterweise auch auf eigene traditionelle Bezüge zurückgriff und so gewissermaßen die importierte Ästhetik in das eigene kulturelle Milieu übersetzte. Man sieht es an diesen Drei Beispielen, also das ist Mickey Mouse und das sind Tom Taylor als amerikanische Comicfiguren. Aber es gab auch Comics zu Matja Gubels einem frühneuzeitlichen kroatischen Bauernführer, der sehr tief in der Volkskultur von Serben und Kroaten verankert war. Urbanes Massenvergnügen und urbane Freizeitgestaltung verbanden sich schließlich vor allem im Sport, der nicht neu war in Südosteuropa der aber ebenfalls seinen Charakter in der Zwischenkriegszeit deutlich wandelte und sich zu einer besonderen Form klassen- und zunehmend auch geschlechterübergreifenden urbanen Freizeitkultur wandelte. Die Anfänge von Sport lagen auch auf dem Balkan bereits im 19. Jahrhundert. Damals aber war Sport vor allem etwas, was der Ertüchtigung des Körpers im Dienste der Nation diente und auch ein Mittel der vormilitärischen Ausbildung. Nunmehr in der Zwischenkriegszeit wurde er, ganz wie im übrigen Europa, zu einer Form individueller, gruppenmäßig betriebener Freizeitgestaltung und auch des Massenvergnügens. Hatten Sportveranstaltungen vor dem Ersten Weltkrieg selten mehr als 2.000 bis 3.000 Zuschauer angezogen, so verzehnfachte sich dies nach dem Kriege. Hier so ein Beispiel einer Wasserballveranstaltung. Vor allen Dingen aber war es natürlich wie anderswo auch, der Fußball, der mehr und mehr zu einem Anlaufpunkt einer solchen Massensportbegeisterung wurde. 1927 wurde mit dem Jugoslawia-Stadion in Belgrad die erste moderne Austragungsstätte eingeweiht, in der es 1932 auch das erste, zum ersten Spiel unter Flutlicht kam. Für eine Stadt, in der zum Ende des 19. Jahrhunderts das Parlament noch darüber gestritten hatte, ob man überhaupt eine elektrische Straßenbeleuchtung einführen sollte, weil doch anständige Bürger abends zu Hause sind, war ein solches Beispiel natürlich im wahrsten Sinne des Wortes ein leuchtendes Symbol der europäischen Modernität. Neue Sportarten, äh, wie etwa äh, der Skisport, begannen sich zu etablieren und zwar durchaus in einer zeitlichen Nähe zu ähnlichen Entwicklungen im übrigen Europa. Also hier rückt sozusagen Jugoslawien dann auch an Mittel. Europa heran. Zum Ende der 30er Jahre betrieb man, fasziniert natürlich vom Massenspektakel der Berliner Olympiade 1936, sogar die Idee von Olympischen Spielen in Belgrad und deutsche und jugoslawische Architekten erwarten, entwarfen damals sogar schon das Modell eines Olympiastadions. Dass der Sport dabei nicht nur ein Medium der urbanen Freizeitgestaltung sein konnte, sondern sich auch für nationale Mobilisierung nutzen ließ, wurde freilich ebenfalls bereits in dieser Zeit erkennbar. Zwar blieb der Fußball in der Zwischenkriegszeit ein weithin gewaltfreies Vergnügen, wohl aber zeigten sich in den Spielen zwischen dem serbischen Club Jugoslavia und dem mit der kroatischen Bauernpartei verbundenen Club Gradjanski bereits ethnisch aufgeladene Animositäten. Ebenso wie es bereits damals auch regionalistische Konflikte gab zwischen dem ältesten Club Hajduk Split und der Zagreber Mannschaft, eine Animosität, die sich im Übrigen bis heute und über alle politischen Systeme hinweg erhalten hat. Mit den hier nur in Andeutungen durchdeklinierten durch Formen einer in ihrer Art und vor allem in ihrer Globalität neuen Stadtkultur verband sich zugleich auch ein weiteres sozialgeschichtliches Novum, das die balkanische Gesellschaft der Zwischenkriegszeit von der des Ancien-Regimes unterschied, nämlich überhaupt das Gefühl, Freizeit. Kannte das Dorf sowieso keinen Begriff von Freizeit, sondern allenfalls einen Begriff von arbeitsfreier Zeit. So waren auch in den Städten Kinobesuch und Massensport Ausdruck eines sich jetzt langsam verändernden Verhältnisses von Alltag und Arbeit. Es gab zwar auch in Jugoslawien keinen achtstunden tag jedenfalls nicht in der Praxis, wohl aber gab es einen geregelten Arbeitstag, in dem Arbeit und arbeitsfreie Zeit geschieden waren. Und in dem diese freie Zeit jetzt auch als Leisure Time gestaltet werden konnte. Selbst so etwas wie räumliche Mobilität als Freizeitgestaltung gewann dabei erste Konturen. Ausflüge oder sogar die Urlaubsreise, allerdings ein seltenes Privileg auch für Städte, Ausflüge und Urlaubsreisen waren Ausdruck dieses neuartigen Gefühls einer auch räumlichen Entgrenzung die man früher nicht gekannt hatte. Und selbst für jene Menschen, die sich einen solchen Luxus nicht leisten konnten, und das war natürlich die große Masse, vermittelte die Werbung das Gefühl einer mit der Moderne konkret werdenden Utopie der Entgrenzung. Wir haben hier Beispiele Werbung für transatlantik der Kunat-Linie und hier aus einer serbischen Zeitschrift eine Werbung für Koffer. Also da wird sozusagen suggeriert, dass jeder äh, sich diese räumliche Mobilität dann auch äh, leisten oder nehmen konnte. Ich denke, es wäre unangemessen, in diesen neuen Formen urbaner Massenkultur lediglich eine Nachahmung westlicher Vorbilder und Praktiken erblicken zu wollen. Mit ihnen verband sich in einer ansonsten ja unter dem Stigma von Rückständigkeit leidenden Gesellschaft vielmehr das Gefühl der Teilhabe, der Teilhabe an einer globalen, kulturellen, Moderne. Und ich denke, was wichtig ist, ist auch, dass in dieser kosmopolitischen Globalität sich nicht zuletzt auch Formen einer kulturellen und sozialen Identität andeuteten, die jenseits des Nationalen, jenseits des Ethnischen angesiedelt waren. Urbanes Leben konnte diese Dominanz der ethnischen Trennlinien nicht neutralisieren und manchmal reproduzierte sie auch. Aber zugleich eröffneten sich in dieser neuen urbanen Lebenswelt, doch auch Angebote von Identität und von Vergemeinschaftung, die eben jenseits einer ethnischen, einer nationalen Fragmentierung lagen. Dies alles mag Ihnen zudem andeuten, dass die Menschen, zumindest die Menschen in den Städten, die Zwischenkriegszeit eben nicht nur als Zeit der sich auftürmenden Probleme, der Konflikte, des Scheiterns und der Krisen erlebt haben, sondern auch als eine aufbrechende eine aufbrechende Welt, die zumindest auf dem, Kultur, auf dem Gebiet der Kultur auch bestehende und lang tradierte soziale Grenzen abschliff, wenn sie diese auch nicht einebnete und die neue und bis dahin unbekannte soziale Räume öffnete. Für keine Gruppe, und das soll so mein letztes Beispiel sein, für keine Gruppe gilt dies wohl so sehr wie für die Frauen. Natürlich brachen die zutiefst patriarchalen Strukturen, welche die jugoslawische Gesellschaft auch nach dem Ersten Weltkrieg bestimmten, nicht ein, auch nicht in den Städten. Und oftmals wandelten sich hier in den Städten nur sozusagen die altpatriarchalen, bäuerlichen Geschlechterverhältnisse in neue Formen eines gewissermaßen bürgerlichen Patriarchalismus, der nach wie vor freilich weit entfernt war von Geschlechtergleichheit. Gleichwohl, wohl auf keinem anderen Feld erwies sich die Zwischenkriegszeit als derart entgrenzend wie hinsichtlich der Frauenrolle und des Frauenbildes. Stefan Zweig hat in seinem Rückblick auf die Welt von gestern, der sich allerdings ja auf das ausklingende Jahrzehnt der Habsburger Monarchie bezieht, Stefan Zweig hat in seinem Rückblick auf die Welt von gestern bemerkt, dass sich wohl auf keinem Gebiet ein so radikaler Wandel vollzogen habe in dieser Zeit wie auf dem Gebiet der Geschlechterbeziehung. Und Jugoslawien nahm dies gewissermaßen nach dem Ersten Weltkrieg auf. Angesichts der hier sehr viel traditionelleren Ausgangsbedingungen gewann dies aber, wie ich meine, sogar noch eine größere Radikalität hier. Die neuen und sich verändernden Ausdrucksformen urbaner Kultur schufen beispielsweise auch neue Handlungsfelder, in denen sich städtische Frauen bewegen und zeigen konnten. Die Sedimentierung der Kunst in breite Schichten hinein etwa ermöglichte Frauen, nicht nur die Rolle des Konsumenten, sondern auch die des missgestaltenden, mitgestaltenden Akteurs. Einer der auf diesem Gebiet wichtigsten Institutionen war der Kunstpavillon Sveta Susorowitsch in Belgrad. Und das war ein Ort wichtiger, nicht nur ein Ort wichtiger und vielbesuchter Kunstausstellungen, sondern das war auch ein Museum, das zu einem guten Teil von Frauen und auch für Frauen gestaltet worden ist. Sie sehen hier den Verwaltungsrat, da sind... Ein Mann ist dazwischen, glaube ich. Aber Sie sehen, dass hier Frauen eben auch sehr aktiv wurden. Auch der Bedeutungsgewinn von Sport, auf den ich bereits hingewiesen habe, schuf Aktivitätsräume für Frauen, in denen sie sich zuvor nicht oder eben nur in sehr kontrollierter Weise hatten bewegen können, jetzt eben auch öffentlich. Vor allem Frauenzeitschriften, die es vor 1918 so gut wie gar nicht gegeben hatte, waren es, die dieses neue Bild der Frau popularisierten. Sie erschienen nach 1918 in großer Zahl und viele von ihnen waren auch von einer ganz erstaunlichen Beständigkeit. Ganz im Unterschied zu den intellektuellen Publikationsorganen, die meistens schnell wieder verschwanden. Aber die slowenische Zeitschrift Jenski Svet beispielsweise erschien 18 Jahre. Die in Zagreb und Belgrad erscheinende Jenski List überlebte die gesamte Zeit. Als Projektionsfläche eines solchen modernisierten Frauenbildes diente dabei vor allem die Mode, die zu einem, kann man sagen, geradezu okkupierenden Thema, nicht nur der Frauenzeitschriften, in dieser Zeit wurde. Über sie wurde, das sind so drei Frauenzeitschriften, die sich mit Mode vor allen Dingen beschäftigten, eine hieß Pariser Mode, erschien glaube ich sieben Jahre Über diese Zeitschriften wurde das Rollenmodell einer, wenn Sie so wollen, europäisch-amerikanischen, mithin also globalen, urbanen Frau äh, visualisiert. Und wie im Sport hatte dabei auch die Mode äh, zwar nicht, oder hob die Mode nicht die Klassengrenzen auf, aber sie schliff diese Klassengrenzen doch in einem erheblichen Maße äh, ab. Kleidung blieb zwar ein Distinktionsmittel im bodiösen Sinne, aber die von der Mode geschaffenen Distinktionsgrenzen verliefen jetzt sehr viel mehr zwischen einem von unterschiedlichen sozialen Gruppen geteilten urbanen Habitus versus einer ländlichen tradierten äh, Kleidungsgewohnheit und nicht mehr so, so nicht mehr so stark zwischen den sozialen Klassen. Während früher Kosmetik ein Privileg der Reichen gewesen sei, so schrieb, schrieb beispielsweise die slowenische Frauenzeitschrift Genie 1938. Während Kosmetik früher ein Privileg der Reichen gewesen sei, sei sie heute ein natürliches menschliches Bedarfsgut geworden. Da kommt sozusagen diese nivellierende Wirkung, äh, äh, wird da deutlich. Neben der Kleidung war es vor allem die Haartracht, in der sich der weibliche Anspruch auf Entgrenzung ebenso symbolisierte wie die männliche Angst vor einer solchen Entgrenzung. Frauen mit kurzen Haaren, vielleicht sogar auch noch mit kurzen Röcken, wurden zum ikonografischen Symbol einer sich scheinbar auflösenden Geschlechterordnung, das in den Medien eine von panischer Untergangsrhetorik geprägte Kritik hervorrief. Der über Jahre diskutierte Bubikopf stellte zeitweilig sogar die ansonsten okkupierenden Auseinandersetzungen um die nationale Frage in den Schatten. Von den vor allem männlichen Kritikern wurde der Bubikopf, der ja symbolisch eingeschliffene Geschlechtervorstellungen auf den Kopf zu stellen schien. Von den vor allem männlichen Kritikern wurde der Budikopf nicht nur, wie in der konservativen slowenischen Tageszeitung Slowenets, als Zitat moderne Verirrung dargestellt, die gänzlich ungeeignet sei für Frauen. Selbst biologistische Argumente mussten herhalten, um vor den Gefahren dieser Art der Moderne zu wahren. Ein längliches Zitat, das aber sehr schön ist. Unser Redaktionsbüro erhielt von unseren Lesern viel Lob für die Vorteile des Bubikopfs, der eine einfache Haarpflege und das einfache Tragen eines Hutes ermöglicht. Jedoch ein sehr angesehener Arzt aus Zagreb wies uns darauf hin, dass sich die nebligen Herbsttage fatal für Frauen mit kurzen Haaren auswerten könnten, weil ihre Nacken nicht an die kalten Temperaturen gewöhnt sind und sie so für Influenza anfällig werden. Wir müssen unsere Leserinnen vor diesen gesundheitlichen Gefahren wahren, wir sind nicht sicher, ob die Bewegung gegen den Budikopf Erfolg haben wird, aber wir können bereits jetzt sagen, dass das rigide Abschneiden der Haare bei Frauen in der Welt sich bereits auf dem Rückgang befindet. Also die Welt war vor der Rettung. Wie auf anderen Gebieten war es dabei auch in dieser Hinsicht eben vor allem die amerikanische Frau, die, wenn Sie so wollen, als Role Model diente. Und zwar durchaus nicht nur in der Äußerlichkeit, sondern auch in der Verbindung wenn Sie so wollen, von Weiblichkeit und politischem Rechtsanspruch. Nicht? Hier haben wir ein Beispiel aus einer Zeitschrift, Primär Amerikanke, das Beispiel einer der Amerikanerin. Aber äh, dieser Zusammenhang sozusagen von modernem Frauenbild und politischem Rechtsanspruch wird in diesem zweiten Zitat äh, deutlich. Wir europäischen Frauen können uns wirklich die amerikanischen als Vorbild nehmen. Sie sind natürlich und haben ein völlig entwickeltes Bewusstsein über das Leben und deswegen waren sie auch fähig, ihre Rechte zu erkämpfen nicht nur dem Gesetz nach, sondern auch im Bewusstsein der amerikanischen Männer. Amerikanische Frauen sind nicht unmoralisch, nur weil sie danach streben, befreit, gesund und schön zu sein. In solchen Zitaten, das sei nur in Parenthese angewerkt, deutet sich im Übrigen auch in anderer Hinsicht eine Veränderung nach 1918 an. Ich mache ganz schnell. Äh, nach 1918 an, denn während man bis 1918 immer sozusagen nach Wien, Budapest, und Paris geschaut hatte, schaute man jetzt nach Amerika, auch wenn natürlich die Lebenswelt Zagrebs und Belgrads von der New Yorks um einiges unterschieden war. Ich komme, ich will dies abschließen mit einem vielleicht letzten Blick eben, dass äh, dieses veränderte Frauenbild sich natürlich auch in erodierender Weise äh, auf die gängigen Moralvorstellungen auswirkte, indem jetzt auch der weibliche Körper bildlich und narrativ in einer Weise öffentlich gemacht wurde, wie dies bis zum Ersten Weltkrieg undenkbar gewesen wäre. War der weibliche Körper bis dahin zumeist in einer rural-folkloristischen Weise als Ikone der Nation präsentiert worden, so traten die Frauen der städtischen Gesellschaft jetzt als erotische Wesen entgegen. Die erste Misswahl 1926, die Gewinnerin haben sie übrigens im Badeanzug auf dem Titel der Powerpoint Präsentation gesehen, die erste Misswahl 1926 verdrängte zeitweilig die serbisch-kroatischen Gegensätze aus den Schlagzeilen der Boulevardpresse. Die Tournee des amerikanischen varité stars Josephine Baker in Belgrad Ende der 20er Jahre löste ekstatische Begeisterung, nicht anders wie in Berlin und in anderen europäischen, aber auch eine ebenso ekstatische Kritik äh, aus, entweiten die Belgrader doch, so ein Zitat, mit ihrer Begeisterung für die perversen Tanzveranstaltungen einer farbigen Tänzerin, ihre eigenen edlen serbischen Traditionen aus der Kosovo-Schlacht. Mit dieser neuen Optik veränderten sich auch die Verhältnisse zwischen den Geschlechtern. Die traditionelle Balkangesellschaft hatte noch bis in die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, auch in den Städten, eigentlich nur umgrenzte und zudem streng kontrollierte Räume der Begegnung der Geschlechter gekannt. Und auch das beginnt sich jetzt mit diesen neuen Formen der Freizeitgestaltung und der Stadtkultur in der Zwischenkriegszeit zu wandeln. Äh, hier sind einige Beispiele. Also Werbung für Mieder wäre vor 1914 undenkbar gewesen äh, in südslawischen Zeitungen. Äh, der Badestrand, äh, der natürlich vor 1914 geschlechtlich getrennt war, der wurde jetzt zu einem Begegnungsraum der Geschlechter nicht frei von Sittlichkeitsregeln, aber wohl von den Disziplinierungsgrenzen der alten patriarchalen äh, Gesellschaft. Selbst das Thema Sexualität, das natürlich vor dem Ersten Weltkrieg auch in den zur Habsburger Monarchie gehörenden nördlichen Gebieten, äh, wie Slowenien und Kroatien, nicht nur in den balkanischen Gebieten, mit einem unerschütterlichen moralischen Tabu belegt war, wurde nun öffentlich äh, verhandelt, dass eine jugoslawische Neujahrskarte aus dem Jahr 1930, die sozusagen in ihrer auch erotisierenden Offenheit auch vorher nicht denkbar gewesen wäre. Und Diese Anzeige aus der Politiker finde ich besonders interessant. Es ist eine Werbung für ein apodi das in der Werbung in der Politiker beworben wurde und der Leser wird zum Schluss darauf hingewiesen, dass wenn er weitere Informationen haben wollte, er sich bitte an die Dreifaltigkeitsapotheke in Wien wenden möge. Ja, Frau Maurer, Sie haben mich schon ermahnt, dass ich zum Schluss kommen äh, will. Deswegen äh, will ich vielleicht äh, den Rest dann doch mir äh, äh, schenken. Ich denke, um zusammenzufassen, das war ein Bild der Frau, das er äh, sicherlich in allem äh, ein durch und durch bürgerliches Frauen in den Vorstellungen von Schönheit, Ästhetik und auch in der sakrosanten Fixierung auf die Rolle als Hausfrau und Mutter. Und es war natürlich ein Frauenbild, das von der Realität des Alltags meilenweit entfernt war. Also, das kommt dabei raus, wenn man sich beeilen muss. Ich habe es verloren. Das von der Realität des Alltags Meilenweit äh, entfernter und es war auch meilenweit entfernt von der rechtlichen Gleichstellung der Frau, ne? denn im Erbrecht, im Strafrecht waren die jugoslawischen Frauen gegenüber den Männern benachteiligt und interessanterweise, anders als im übrigen Europa, erhielten sie nicht mal das Wahlrecht nach 1918, also da fiel Südosteuropa und Jugoslawien nur deutlich zu, zu, zurück, also mit dieser äh, Subalternität korrespondierte dieses Frauenbild nicht. Aber ich denke gleichwohl, dass vor dem Hintergrund dieser ja sehr eng gezogenen patriarchalen Grenzen der alten Gesellschaft selbst diese symbolische Modernisierung des Frauenbilds durchaus emanzipative Komponenten äh, hatte. Wenn ich davon gesprochen habe, dass das eine ungeheure Dynamik war, die sich hinter diesem urbanen Wandel, besonders dem Wandel des Rollenbildes der Frau, äh, äh, verbarg, dann ist dieses Wort ungeheuer tatsächlich wörtlich zu nehmen, denn dieser Wandel wurde auch vor allen Dingen vom männlichen Teil der Gesellschaft, als ungeheuerlich wahrgenommen. Frauen, die, ich zitiere, Radio hören, Zigaretten rauchen, ohne Begleitung in Kneipen, ins Kino oder im kalle park spazieren gehen, also all das nutzten, was die Staat anboten, das erregte einen Widerstand. Und das erregte einen Widerstand, den man am wirkungsmächtigsten mit dem traditionellen Argument der Moral begegnen äh, konnte. Und eine solche moralische Kritik äh, wurde dann auch eröffnet. Äh, auf äh, die Frauen äh, oder auf diese Veränderungen äh, umgelegt. Ähm, das, wovor man Angst hatte, wird in dieser Karikatur deutlich, nicht? aus einer slowenischen Zeitung, 1920, die Frau noch in traditioneller Kleidung schiebt ihren Karren, 1930 hat sie schon Pariser Mode und raucht, und 1940, Horribili Dicto, fährt sie ihre Sachen mit dem Motorrad durch die äh, Gegend. Das war eine Kritik, die aus konfessioneller Ecke kam, die auch aus einer nationalistischen Ecke kam, wenn es hieß, dass diese moderne Frau beispielsweise dem Wesen der serbischen Frau fremd sei und nicht zu vergleichen sei mit englischen oder französischen. Und es war auch eine Kritik, die aus Zivilisationsskepsis heraus äh, entstand, wo man sich sozusagen nach einer geordneten Welt zurücksehnte. Und mit dem Zitat möchte ich schließen des serbischen Schriftstellers Branislav Lusic, der kein Reaktionär war, der sagte, vor dem Krieg war alles lang und lange dauernd, lange Hemden, langes Haar, langanhaltende Heiraten. Jetzt nach dem Krieg ist alles kurz, die Hemden sind kurz, die Haare sind kurz und die Ehe ist kurzlebig. Das Fazit muss ich mir schenken, aber vielleicht einen Schlusssatz. Der englische Historiker Richard Evans, der ja sehr produktiv ist und immer sehr dicke und sich auch gut verkaufende Bücher verkauft, der hat vor vielen Jahren mal eine kontrafaktische Geschichte Europas geschrieben, 600 Seiten glaube ich, man kann darüber streiten, ob das ein sinnvolles Verfahren ist, aber ich will die Frage von Evans, was wäre gewesen, wenn, vielleicht zum Ende für unser Thema aufgreifen, was wäre gewesen, wenn die Zwischenkriegszeit nicht so kurz gewesen wäre in Südosteuropa? Was wäre gewesen, wenn sie den Staaten mehr Zeit gelassen hätten, um mit diesen Herausforderungen und auch Überforderungen fertig zu gewesen? Was wäre gewesen, wenn die politischen Institutionen sich aus dieser Okkupation mit nationalen Fragen hätten rausarbeiten können zugunsten einer sachrationalen Arbeit. Was wäre gewesen, wenn die weltwirtschaftlichen Einbrüche der, der Wirtschaftskrise Ende der 20er Jahre nicht so gravierend gewesen wären? Und was wäre gewesen, wenn diese Tendenzen des sozialen Wandels, wie sie sich in den Städten zeigten, zu nicht ausschließlich ethnischen, sondern zu an kosmopolitischen Identitäten oder zu kosmopolitischen Identitäten, geführt hätten. All das sind natürlich Fragen, die auch im Sinne von Evans nicht zu beantworten sind, aber sie rufen vielleicht das in Erinnerung, was ich oder das in Erinnerung, was ich am Anfang zitiert habe, nämlich die Notwendigkeit, ein Sensorium zu entwickeln für die in der Zwischenkriegszeit eben auch angelegten Möglichkeiten und Ambivalenzen. Und diese Möglichkeiten, diese Ambivalenzen in ein Bild der Zwischenkriegsepoche zu integrieren, ein Bild der Zwischenkriegsepoche das sicherlich nicht ohne die Diagnose des Scheiterns auskommt, das ist offensichtlich, aber die auch in dieser Diagnose nicht aufgehen sollte und darum ging es mir. Dankeschön, ich bitte um Entschuldigung. Für ja, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren langen und kurzweiligen Vortrag, der also diese Ambivalenzen war nicht perfekt verwandt. Ich habe mich... Ähm, nicht nur sehr gut informiert, sondern auch gut unterhalten gefühlt. Und ich glaube, auch wenn wir schon bald fortgeschritten sind in der Zeit, gibt es sicher noch Zeit für ein, zwei Fragen. Sie, Sie wollen eine Kurz noch ein, nein, nein, nein. Okay, eine kurze Frage zu, ja, zu diesem Frauenbild, das sehr urban geprägt ist und natürlich alle, alle ländlichen Gebiete nicht mit einschließt. Ähm, wie entwickelt sich das ähm, nach der Besetzung durch die Deutschen, zum Beispiel in Bezug auf die Zusammensetzung von Partisaneneinheiten, wo ja bei den nationalen Kaum oder gar keine Frauen vorhanden sind, also jedenfalls nicht ähm, als Kombatantinnen und bei den Kommunisten, wo eben Frauen vorhanden sind. Gibt es da auch ähm, statistische Angaben dazu, äh, wie viele Frauen zum Beispiel von den Städten zu den Partisaneneinheiten kamen? Also es gibt, es gibt keine Angaben über die Zahl der Partisaninnen, die ich jetzt nicht aus dem Kopf reproduzieren kann. Aber ich wüsste nicht, dass die jetzt äh, sozusagen äh, im Hinblick auf ihre städtische oder ländliche Herkunft worden sind. Dieses dann im Partisanenkampf und von den Kommunisten popularisierte Frauenbild schließt allerdings nicht an dieses Frauenbild an, sondern es schließt, das habe ich hier weggelassen, an der Kritik an der Linken und auch an der feministischen Kritik, die es auch gab, an diesem Frauenbild an. Dass ein, ein konsumorientiertes, auf Äußerlichkeiten orientiertes ist und dagegen setzen die Kommunisten eben sozusagen ja, ein anderes Bild von Gleichberechtigung, dass sie aber sowohl im Partisanenkrieg äh, wie auch danach selbst äh, schwerlich einlösen. Nicht? Denn ich meine, diese berühmten Ikonen, die man von Bildern krieg, sieht mit der Frau mit der Kalaschnikow auf dem Rücken, ist natürlich eine Stilisierung, weil die Partisaninnen haben in der Regel auch in dieser Zeit eher genäht äh, als geschossen. Äh, und auch die doch doch und auch die äh, äh, und auch die, äh, die Nachkriegszeit äh, Kanalisiert diesen Anspruch einer, einer linken feministischen Gleichberechtigung dann in diese Organisationsstruktur der offiziösen Frauenorganisationen äh, und eigentlich erst so in den 60er Jahren, seit den 60er Jahren, arbeitet sich dann auch wieder eine, eine andere Frauenbewegung aus diesem aus diesen offiziösen Rahmen heraus. Sie wollten widersprechen. Also aus meiner Sicht waren schon Frauen wirklich aktiv, nicht nur beim Nähen, sondern auch in anderen Tätigkeiten und, und sie haben, also Männer hatten auch Unterstützung von Frauen, zum Beispiel durch Singen, weil es war auch Parole, unsere Kampf verlangt, dass wir auch singen dort, wo die Tote fallen. Ja. Aber sie auch Frauen, die Bomben Tätigkeit. geworfen haben, ja. Ja, also im, bei, bei solchen diversantischen dies, dieser, dieser diversantischen Tätigkeiten mögen Sie dabei gewesen sein, aber das waren blieben Ausnahmen. Also ich, da muss man, glaube ich, schon sehr stark differenzieren zwischen dieser ikonischen Präsentation der Frau und dem, was sich vor Ort dann, dann abgespielt hat. Also so äh, als kämpfende äh, Partisanen das blieb eine ganz, ganz bescheidene. Ausnahme. Das war auch, gab es auch schon in den Balkankriegen, äh, wo zwei, drei Frauen mitgekämpft äh, haben. Jetzt mehr. Ja, jetzt waren es mehr. Genau. Aber ja, nun bin ich immer auch gegenüber den Erzählungen meiner eigenen 90-jährigen Eltern, was die Kriegszeit angeht, immer etwas skeptisch. Aber äh, gut, wir lassen das mal so offen. Eine Frage noch, ich würde interessieren, wie das ist ja eine ganz stark urbane Kultur, Sie haben es so schön aufgezeigt, wie, wie das mit dem Medienwandel kommt, mit den neuen Medien, wie sich das in, der, in den Metropolen ausbreitet, aber gibt es Informationen darüber, wie weit das in diesen 22 Jahren in die Provinzstädte zum Beispiel gekommen ist oder in kleinere Orte, also gibt es da auch einen Fortschritt, so schrittweise aufs Land? Also, die kleinen Städte sind ein interessantes Untersuchungsfeld, das eigentlich viel zu lange brachgelegen ist. Das fängt jetzt erst an. Und ich habe das für Jugoslawien nicht, aber für Bulgarien an kleineren Städten begonnen zu untersuchen. Da ist schon ein gewaltiger Unterschied. Also, das ist so, das, das sedimentiert sich so tröpfchenweise. In bestimmten Bereichen kann man es sehen. Also, das Kino zum Beispiel kommt auch in Mittelstädten. Aber es ist dann irgendwo eine sehr runtergemändelte, epigonische Form. Form der Modernität. Nicht? Also man orientiert sich dann vielleicht dann auch an diesen Pariser Modevorbildern, aber man näht das selbst nicht und auf diese Art und Weise. Aber es, es gibt ja es gibt solche Ansätze einer Strahlungsfunktion. Diese Lebensweise, nicht? Die ist nicht sehr, nicht sehr wirkungsmächtig, aber die gibt Die Ermordung vom König Alexander I., wie sehr hat das eigentlich dann die Innenpolitik beeinflusst? Also, dann kam ja irgendwie so sein Nachfolger. Hat das dann diesen Jugoslawisierungsprozess, also den nationalen ja. Prozess, ich denke schon negativ beeinflusst? Aber ja, negativ beeinflusst kann man nicht sagen. Also, äh, dieses Momentum der Ermordung von Alexander, das war vielleicht so ein ja eine kleine Schnittstelle, in der tatsächlich jedenfalls, wenn wir der öffentlichen Berichterstattung glauben können, so etwas wie ein Moment jugoslawischer Solidarität aufkam. Da gibt es ja auch diesen berühmten Film, äh, der damals gemacht wurde, wie das wie Alexander die Leiche von Alexander in Split ankommt, wie sie dann durchs Land gefahren wird, ähnelt also sehr dann 1980 des, dem blauen Zug von Tito, mit dem er durchs Land gefahren wurde und da entsteht schon so, so ein, ein, ein momentaner Jugoslawismus, aber, aber der verstetigt sich, der verstetigt sich äh, nicht. Das, sind so, das ist das, was ich vorhin angedeutet habe, dass das eher so, ähm, ja, so Loyalitätssymbole gegenüber einer Vaterfigur sind, die der Monarch darstellt, aber die nicht jetzt durch ein wirklich prägendes äh, jugoslawisches Identitätsbewusstsein in der Breite geht. Von daher, das ist aber auch eine Sache, die in der Literatur sehr unterschiedlich äh, bewertet wird. Also gerade auch serbische, auch, auch sehr gute serbische Kollegen äh, sagen, dass dieser monarchische Jugoslawismus vielleicht doch wirkungsvoller gewesen ist, als wir immer meinen, wenn wir nur auf die großen Konflikte gucken. Ich werde da etwas zurückhalten und würde meinen, man muss immer äh, unterscheiden, äh, ja, was sind so. So, so, so aufscheinende Formen eines solchen Jugoslavismus und was wirkt sozusagen tatsächlich strukturbildend. Und so eine strukturbildende Qualität gewinnt das dann nicht. Frage: Wie ist denn die Zwischenkriegszeit in der Geschichtsschreibung im ehemaligen Jugoslawien präsent heute? Also gibt es viele Forschungsprojekte zur Zwischenkriegszeit? Nicht mehr oder? so viel, wie es früher gegeben hat. Also die, die, die Haltung zur Zwischenkriegszeit ist im südosteuropäischen Vergleich in Jugoslawien interessant. Während wir in den anderen südosteuropäischen Ländern, Bulgarien, Rumänien, ja eine Neigung haben, sie zum goldenen Zeitalter zu stilisieren, ist eigentlich das Zwischenkriegsjugoslawien in allen postjugoslawischen Regionen ein Anathema, beziehungsweise ist rein negativ besetzt. Keiner will eigentlich mehr was mit diesem Jugoslawien zu tun haben. Die Kroaten sowieso nicht, weil es ein großserbisch majorisierter Staat in ihrer Sicht war. Die Serben nicht, weil sie sagen, wir haben unsere, unsere Interessen und unsere Identität an Jugoslawien verkauft und was haben wir dafür geerntet, das hat sich nicht gelohnt. Also es ist... Äh, es ist ganz merkwürdig, dass anders als in diesen anderen Ländern, das keine, keine Phase ist, an die man andocken will. Nicht, auch nicht als, als Phase einer, kann man ja auch nicht, gelungenen Demokratie. Nicht, das war es in Bulgarien und Rumänien auch nicht, aber da hat, ist die Zwischenkriegszeit sehr viel positiver besetzt. Äh, Sie haben in Ihrem Vortrag ja viele slowenische Publikationen zitiert, auch ja. äh, können Sie das erklären, dass in Slowenien doch relativ viel zur Zwischenkriegszeit? Nein, nee, das, das, ist das ist jetzt nicht, nicht, nicht mehr als anders. Ja. Wobei die slowenischen Publikationen, genau wie die kroatischen und die serbischen, eigentlich nie über Jugoslawien in der Zwischenkriegszeit schreiben, sondern über Slowenien, Kroatien und Serbien in der Zwischenkriegszeit. Also Jugoslawien, nicht nur das Zwischenkriegsjugoslawien, auch das sozialistische Jugoslawien löst sich eigentlich sozusagen als Akteur auf in der heutigen Das ist ja ein gerade idealer Moment, um hier abzuschließen mit dem Auflösen Jugoslawiens. <lacht> Nochmal ganz herzlichen Dank fürs Kommen für den spannenden Vortrag. Ihnen ganz herzlichen Dank auch fürs Kommen, fürs Mitzuhören, mit Diskutieren und ja, beim Nachhausegehen auf den Nacken achten. Ne? Genau. Schön, Nicht die Haare zu kühler Herbsttag. Und sonst in zwei Wochen ähm, hier wieder mit Ota Konrads Vortrag zur Zwischenkriegs Tschechoslowakei. Einen schönen Abend. Danke.